Wir bereiten uns in dieser Fraktionssitzung auf die nächste Sitzungswoche vor, die bekannte Schwerpunkte hat. und neue Schwerpunkte hinzugekommen sind. Da ist einmal äh, der Bundeshaushalt, der äh, jetzt in erster Lesung äh, diskutiert wird im Deutschen Bundestag. Wir sind äh, sehr zufrieden, dass wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben, keine Neuverschuldung, dass wir auch für Investitionen ähm, Geld vorgesehen haben. Und äh, wir erwarten, äh, dass wir bis zum Ende des Jahres ähm, wieder Haushaltsüberschüsse haben und wir erwarten auch ähm, zusätzliche Steuereinnahmen. Und in diesem Zusammenhang äh, wird die äh, CDU-CSU-Bundestagsfraktion ähm, äh, de, dem Bundesfinanzminister auch klar und deutlich sagen, dass nicht er allein über Haushaltsüberschüsse und über zusätzliche Steuermittel entscheiden kann. Das war das letzte Mal der Fall, wo wir kurzfristig informiert worden sind, was er dafür vorsieht. Das machen wir nicht mehr mit. Wir verlangen, dass wir in ähm, zusätzliche äh, Möglichkeiten einbezogen werden. Zweitens. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wenn es zusätzliche Spielräume gibt, wir auch mehr machen für Verteidigung und Entwicklungshilfe. Und das ist bisher nicht vorgesehen und nicht abgebildet im Haushalt. Und Wir verlangen, dass für die Bundeswehr einfach eine bessere Ausrüstung vorgesehen wird. Auch darüber werden wir mit dem Bundes Finanzminister zu sprechen haben. Wir sind ähm, einigermaßen überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, dass ähm, obwohl die Koalitionsvereinbarung noch in vielen Bereichen gar nicht äh, umgesetzt wird, wir noch eine ganze Reihe von äh, schwierigen Gesetzespaketen vor uns haben, die SPD immer neue äh, Dinge äh, aufmacht. Äh, da wollte der Bundesfinanzminister die Rente weit über das Jahr 2025 hinaus ähm, diskutieren und festlegen, obwohl wir eine Rentenkommission haben. Äh, wir sind äh, gerade kurz vor einem äh, Wohnungsgipfel äh, der Bundesregierung und haben dafür ein Paket vorbereitet. Dann ähm, lesen wir, dass die SPD weit darüber hinaus will und äh, jetzt äh, hören wir von neuen Überlegungen äh, des ähm, Arbeits- und Sozialministers, Beamte in die Sozialversicherung einzubeziehen. Äh, das alles macht die Arbeit in der großen Koalition nicht einfacher. Und äh, ich kann nur sagen, äh, es gilt ein Grundsatz, alles das, was ohne uns vorher gesagt worden ist, in die Öffentlichkeit hinauskommt, hat auch keine Chance, umgesetzt zu werden. Wir lassen uns nicht über die Öffentlichkeit sagen, was da noch an weiteren Dingen geplant ist. Zweitens, wir haben eine Diskussion über den Präsidenten des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen, dabei bleibt es, was ich gesagt habe. Herr wird in sowohl dem Kontrollgremium als auch im Innenausschuss sich erklären. Wir erwarten eine Erklärung, wie er zu seiner Einschätzung kommt und danach werden wir das beurteilen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich schon darum bitten, dass wir mit den Dingen, die uns allen Probleme bereiten, auch richtig umgehen. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, wenn ähm, in Chemnitz ein ähm, jüdisches Lokal angegriffen wird. Antisemitismus in unserem Land geht nicht, ganz egal von wem. Und es ist natürlich zu verstehen, dass es Menschen aufwühlt, wenn ein Tötungsdelikt stattfindet. Das war in Freiburg, in Kandl so, das ist in Chemnitz so. Aber es geht natürlich nicht, dass da Menschen nachgestellt wird. Da muss der Staat dieses verhindern. Aber zur gleichen Zeit will ich auch mal sagen, es geht auch nicht, dass ein ganzes Land und eine ganze Stadt verunglimpft wird, wenn wir wissen, dass viele, auch wie gestern in Sachsen-Anhalt, aus ganz Deutschland anreisen, um dort ihre rechtsradikalen Positionen zu vertreten. Deswegen habe ich schon die herzliche Bitte, dass wir die vielen, vielen, die große Mehrheit der Menschen in Sachsen nicht in einen Topf mit Rechten werfen.